Hallo, in diesem Video werden wir uns ansehen, wie man in Asterix Grid äh, YouTube Videos integrieren und abspielen kann. Ähm, ich bin hier im Menü Offline User hinzufügen und füge jetzt einfach einen User mit dem Namen Test hinzu. Und ich bekomme dadurch dieses neue Standard Grid Set, wo es jetzt hier schon diese Schaltfläche YouTube gibt. YouTube. Und wo ich eben zu diesem neuen YouTube Player gelange. Hier gibt es jetzt verschiedene Schaltflächen. Mit Play-Pause kann ich ein Video starten oder anhalten. Mit vorheriges oder nächstes Video kann ich innerhalb von einer Playlist oder einem Suchergebnis ähm, zwischen den Videos wechseln. Mit plus 10 Sekunden oder minus 10 Sekunden kann ich innerhalb von einem Video springen. Mit diesen Schaltflächen hier kann ich die Lautstärke anpassen. Ich kann ein Video neu starten, in den Vollbildmodus gehen oder über Suche in einer Tastatur nach einem bestimmten Suchbegriff suchen. Wenn ich jetzt einfach hier mal auf Play Pause klicke, dann startet schon ein Video. Ja, hallo, mein Name ist Benjamin und in diesem Video werden. Genau, und standardmäßig, also wenn man noch nie was gesucht hat oder gemacht hat, kommen da einfach die Videos von Asterix Grid, die es eben schon auf YouTube gibt. Ich kann aber wie gesagt auch nach etwas anderem suchen, hier über Suche, Suche. komme ich zur Tastatur, kann hier zum Beispiel nach Musik von einer Band suchen, ich kann hier nach Coldplay zum Beispiel suchen und mir Musik von dieser Band anhören, ähm, klicke hier rechts oben danach wieder auf dieses YouTube Symbol oder dieses Play Symbol ich Musikvideos, ähm, ich kann auf nächstes Video gehen, um mir das nächste Video anzuschauen. Und mir hier so einfach wirklich nach Videos suchen und die Suchergebnisse eben durchgehen. Das hier ist jetzt ein recht komplexer Player, wo es eben viele Möglichkeiten gibt. Man kann das natürlich auch einfacher gestalten. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Start, Mehr, mehr. und YouTube einfach. YouTube einfach. Das wäre jetzt ein Player, wo das einfach alles viel einfacher aussieht. Ich habe nur hier den großen video und rechts vier Schaltflächen, wo ich einfach direkt ein Video starten kann. Zum Beispiel hier, ich starte dieses Video und habe hier ein Video von der FH Technikum Wien von unserem Living Lab. Das heißt, für Leute, wo man einfach eine einfache Oberfläche. Haben möchte, kann man auch sowas machen. Wir werden uns jetzt noch ansehen, wie man so ein, eine YouTube-Oberfläche selbst erstellen oder gestalten kann oder anpassen kann. Ähm, ich gehe dafür nochmal auf Start, mehr, mehr, einfach also in dieses leere Grid hier, leeres Grid und links oben auf Bearbeiten ein. Ähm, ich lösche jetzt mal die Elemente, die es hier schon gibt, damit ich was Neues erstellen kann. Ich sage hier mehr alle Elemente löschen. Okay, habe dadurch jetzt mal alles gelöscht. Und sage mit wieder mit mehr neu, äh, neuer YouTube-Player kann ich jetzt eben diesen Player erstellen. Und rechts unten kann ich den auch einfach größer machen. Ähm, ich mache ihn einmal so. Und wenn ich jetzt ähm, eine Schaltfläche haben will, wo ich ein bestimmtes Video starten will, ähm, kann ich hier rechte Maustaste neu, neues Element auswählen. Und nenne das zum Beispiel mein Lieblingsvideo. Sag okay. Und damit es jetzt auch wirklich startet, dieses Video, wenn ich da draufklicke, muss ich noch rechte Maustaste Aktionen auswählen. Und eben die Aktion definieren, die mir das Video starten soll. Ich kann hier eine neue Aktion hinzufügen. Es gibt jetzt hier diese YouTube-Aktion. Sag Aktion hinzufügen muss ich noch auswählen, was jetzt genau gemacht werden soll bei, diesem, bei dieser Schaltfläche. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ein Video abspielen, pausieren, abspielen oder pausieren. Das heißt, je nachdem in welchem Status ich gerade bin, wird es eben abspielt, abgespielt oder wieder pausiert. Ich kann neu starten, stoppen, weiterspringen, zurückspringen. Nächstes Video, vorheriges Video, das sind eben diese Möglichkeiten, die wir gerade auch vorher gesehen haben, in dem Komplexeren Interface, Vollbild ähm, und die Lautstärke eben verändern. Ähm, ich will jetzt hier Video abspielen. Äh, da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten für das Abspielen. Ich kann ein einzelnes Video abspielen, eine Playlist, also die auf YouTube definiert ist, eine Liste von Videos äh, nacheinander abspielen. Ich kann Videos aus einer bestimmten Suchabfrage abspielen, das heißt einfach da direkt eine Suchanfrage ein. Bauen, wo dann eben gesucht wird, wenn ich auf dieses Element klicke, oder Videos aus einem Kanal, also von einem bestimmten YouTube-User, abspielen. Wir werden jetzt hier einfach probieren, einzelnes Video abspielen. Und ich suche jetzt auf YouTube ein, ein Video. Sagen wir, der, dieser Client, für den wir das einrichten, mag sehr gern Katzenvideos. Ich suche da einfach mal. Ich nehme hier gleich das erste Video, öffne das in einem neuen Tab und kann jetzt hier einfach diesen Link von diesem Video oben kopieren. Rechte Maustaste kopieren. Ich füge den jetzt einfach hier bei Videolink hier ein. Nochmal rechte Maustaste einfügen und sage okay. Und wenn wir jetzt hier den Bearbeiten-Modus ausschalten und auf dieses, diese Schaltfläche Lieblingsvideo klicken, wird eben dieses Katzenvideo abgespielt. Mein Lieblingsvideo. Das wäre also die Möglichkeit ein fixes Video zu hinterlegen. Ich gehe jetzt nochmal auf Bearbeiten ein, mache nochmal hier rechten Masters, neu, neues Element und sage zum Beispiel Cold, Coldplay. Das heißt, wenn der User gerne Coldplay hört, äh, ich sage OK und kann jetzt hier eine Suchanfrage nach Videos von Coldplay hinterlegen. Ähm, sage hier Dreh rechte Maus, dass der rechte Maustaste Aktionen. füge wieder eine neue YouTube-Aktion hinzu, Aktion hinzufügen. Und sage hier Video abspielen und Videos aus Suchabfrage abspielen. Und ich kann hier die Suchanfrage eingeben, äh, zum Beispiel eben ähm, Coldplay. Sag OK. Und wenn ich jetzt eben dieses Element auswähle, wird in, auf YouTube nach Coldplay gesucht und dann eben das erste Video aus dieser Suchanfrage abgespielt. Ich kann das probieren. Okay, Coldplay. Ja, jetzt kommt schon das Video. Dann sehen wir uns noch eine dritte Möglichkeit an. Ich gehe nochmal auf Bearbeiten ein, füge hier mit rechter Maustaste neu, neues Element äh, wieder ein Element hinzu, sage Piano Playlist. Äh, das heißt, ich will jetzt eine Playlist von YouTube einfügen mit mehreren Videos äh, von Piano ähm, Videos. Sag OK, wieder rechte Maustaste Aktionen, äh, YouTube Aktion hinzufügen. Sag Video abspielen und Videos aus einer Playlist abspielen. Da brauche ich jetzt einen Link zu einer Playlist. Wenn ich jetzt hier suche nach Piano Playlist zum Beispiel auf YouTube, <lacht> sehe ich hier eine, eine Playlist mit 50 Videos, dieses dritte, dritte Suchergebnis. Und wenn ich das jetzt einfach anklicke und diesen Link hier oben kopiere, wo wir eben das, dieses List da drinnen sehen. Mit Steuerung C mache ich das jetzt oder eben rechte Maustaste kopieren. Und hier Steuerung V habe ich jetzt eben diesen Playlist-Link eingefügt. Und wenn ich jetzt dann dieses Element anklicke, wird eben diese Playlist gestartet. Was uns jetzt hier noch fehlt, wäre, damit ich in den Suchanfragen und in dieser Piano-Playlist eben weiterschalten kann zwischen den Videos ein element nächstes Video. Ich sage nochmal neues Element. Nicht. Oder einfach, ich nenne es einfach weiter. Und ich kann auch gleich hier OK Aktionen bearbeiten klicken und damit direkt die Aktionen von diesem Element bearbeiten. Ich sage hier wieder YouTube Aktion und sage hier ähm, nächstes Video als Aktion. Okay. Und ich gehe auf Bearbeiten aus. Ich sage hier, Piano-Playlist. Piano-Playlist. Und es kommt eben das erste Video von dieser Playlist. Und weiter. Weiter. Weiter. Schalte ich eben jetzt innerhalb von dieser Playlist weiter oder auch bei der Coldplay-Suche. Coldplay. Weiter. Weiter. Gut, soviel zu einer kurzen Einführung von den Möglichkeiten von YouTube in Asterix, Asterix Grid.